Beginnen wir mit dem bekannten Prinzip des Flow-Zustandes von Mihai aus dem Jahre 1975. So wird jener Zustand genannt, in dem Menschen vollständig in ihrer Aufgabe aufgehen und dabei Raum und Zeit vergessen und sich nur um die Aktivität selbst kümmern. Man spricht auch von einer Flow-Erfahrung. Dieser Zustand kann erreicht werden, wenn Aktivitäten nicht zu so einfach zu lösen sind. Sie müssen also herausfordernd sein und dürfen auf die Dauer nicht zu langweilig sein. Gleichzeitig sollte die Aktivität nicht so schwierig sein. Man soll also Spaß dabei haben und keine Angst empfinden. Das sehen wir hier in der Grafik. Eine Flow-Erfahrung kann auch beim Sport, beim Lesen eines spannenden Buches oder eben auch beim Programmieren oder ganz allgemein beim Spielen oder in Speziellen bei Computerspielen auftreten. Mit Cutterpad möchten wir eben genau das erreichen. Doch neben dem Flow-Erlebnis beim Programmieren Solltest du dir auch Gedanken machen, wie du deine Spiele-App so gestalten kannst, dass andere Benutzerinnen und Benutzer, welche diese App herunterladen und spielen, selbst in einen Flow-Zustand kommen. In diesem Modul geht es also darum, die Sicht eines Game-Designers bzw. einer Game-Designerin kennenzulernen. Alles beginnt mit einer Idee. Worum geht es in deiner Spiele-App? Nimm dir einen Augenblick Zeit, schließe deine Augen und denke über deine Spiele-App nach. Welches Genre, Thema oder Ziel hat ein Spiel? Die Auswahl eines Genres kann hilfreich sein, um die Richtung des Spieldesigns zu bestimmen. Genres klassifizieren Spieler nach ihren Eigenschaften. Es gibt keine einheitliche Kategorisierung von Game-Genres. Hier möchte ich dir die gängigsten vorstellen. action -Spieler. In Actionspielen können Spieler und Spielerinnen eine Umgebung ohne eine unmittelbare Bedrohung erkunden und dann Interaktionen durchführen, um die Geschichte weiterzuentwickeln. Bei Actionspieler gibt es zwei Subgenres. Zum einen Plattformspieler. Hier bewegt sich der Charakter von Punkt zu Punkt. Dazu gehören auch Jump-and-Run-Genres. Und zum anderen Shooter-Spiele. Hier zielt und schießt der Spieler bzw. die Spielerin Projektile auf Feinde. Adventure-Spiele Hier werden entweder Hindernisse bewegt, überwunden oder Objekte gesammelt. Die Genauigkeit und Zeit spielen hier meist eine wichtige Rolle. Hier gibt es wieder zwei Subgenres zum einen Rollenspieler oder RPGs. Hier können die Attribute des Charakters geändert werden. Dies kann zum Beispiel die Erweiterung von Fähigkeiten sein oder das Sammeln von hilfreichen Gegenständen. Textabenteuer. Hier wird die Spielwelt großteils durch Text repräsentiert, also eine Art Storytelling. Dann gibt es noch Puzzle bzw. Rätsel. Dabei geht es um das Lösen von logischen Rätseln oder Wissens- bzw. Geschicklichkeitsspielen. Bei Simulationsspielen geht es um die Darstellung von Systemen, zum Beispiel ein Autorennen. Dann gibt es auch noch Strategiespiele. Spiele aus diesem Genre ermöglichen erst den Spielern bzw. den Spielerinnen Entscheidungen in einer bestimmten Umgebung zu treffen. Andere Genres wären zum Beispiel Musik, Sport oder Lernspiele. Im Zusammenhang mit Smartphones und Tablets haben sich weitere Genres durchgesetzt, wie zum Beispiel Casual, Arcade oder Match-3-Games. Casual ist ein sehr weit gefasster Begriff und kann übersetzt werden mit ein Spiel mit einfacher Mechanik, das Geschicklichkeit und Zeit erfordert. Arcade-Spiele haben kurze Levels, einen schnellen Anstieg in der Schwierigkeitsstufe und und Minigames mit einer intuitiven Steuerung. Three-Match-Games können als Puzzle-Spiele zusammengefasst werden, bei denen man meist drei Steine miteinander kombinieren muss. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die App Candy Crush Saga. Gaming-Apps werden hauptsächlich verwendet, um sich die Zeit zu vertreiben, während man zum Beispiel auf den Bus wartet. Diese Genres unterstützen dieses Bedürfnis. Diese Spielgenres sagen dir, welche weiteren Spielelemente benötigt werden, um dein Spiel effektiv gestalten zu können. Also, ob du zum Beispiel einen Countdown oder ein Punktesystem einbauen sollst. Was die Themen eines Spieles betrifft, gibt es keine allgemeine Klassifizierung. Das Thema ist also mehr oder weniger frei wählbar. Ein Thema kann zum Beispiel verwendet werden, um verschiedene Aspekte eines Spiels zu beschreiben. Es kann sich auf die Farbe, Geschichte oder Erzählung beziehen. In unserem Fall verwenden wir den Begriff Thema, um die Spielwelt zu erklären. Zum Beispiel Hintergründe oder Farben, die die Ästhetik des Spiels widerspiegeln. Einige Beispiele für Themen sind Science Fiction, Fantasy, Romantik, Sport, Natur, Weltall, Realistisch, Horror oder Comic. Während sich das Thema im Laufe des Spiels ändern kann, zum Beispiel mit unterschiedlichen Levels, bleibt das Genre in der Regel gleich. Um beim Beispiel zu bleiben, können beim Level Design zusätzliche Schwierigkeitsstufen und weitere Challenges hinzugefügt werden. Diese werden definiert durch die Mechanik, Dynamik und Ästhetik eines Spiels, kurz MDAs. Game MDAs bieten eine einheitliche Struktur für Spielelemente. Ziele und Regeln und liefern so einen gemeinsamen Rahmen und ein gemeinsames Vokabular für Spiele. Unter Mechanik werden die einzelnen Komponenten des Spiels zusammengefasst. Dies umfasst Punkte, Levels, Challenges, virtuelle Güter oder Ranglisten. Dynamik ist definiert durch die Interaktion der Spieler und Spielerinnen mit der Spielmechanik. Dies umfasst Belohnungen, Status, Leistung, Selbstdarstellung, Wettbewerb oder Altruismus. Ästhetik bezieht sich auf die Erfahrung des Spielers bzw. der Spielerin mit dem Spiel. Ästhetik ist eine freies des Geschmacks und es ist unmöglich, ein Spiel zu entwerfen, das jeden oder jeder passt. Ästhetik umfasst zum Beispiel Fantasie, Erzählung, Gemeinschaft oder Entdeckung. Mit einigen Ausnahmen verfolgen die meisten Spieler ein fixes Ziel. Das Ziel des Spielers ist eine Art Sieg, der manchmal als Mission oder Quest bezeichnet wird. Spiele können verschiedene Arten von Ziele haben, zum Beispiel kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Während kurz- und mittelfristige Ziele den Spieler oder die Spielerin zufriedenstellen sollen, sind langfristige Ziele Leitlinien für das gesamte Spiel. Häufig geht es bei den Zielen um den territorialen Erwerb. Der Spieler oder die Spielerin nimmt Territorium ein und schadet nicht unbedingt anderen. Um die Vervollständigung einer Sammlung von Objekten, um das Lösen eines Puzzles oder eines Verbrechens, um eine Verfolgungsjagd oder Flucht, man läuft also auf etwas zu oder von etwas weg, um das räumliche Ausrichten von Objekten, um das Erschaffen und Erbauen oder um die Verneinung eines anderen Zieles. In diesem Fall endet das Spiel dann, wenn eine Handlung ausgeführt wird, die laut Regeln verboten ist. Die Interaktivität der Charaktere hängt nicht nur vom Genre, sondern auch von der Technologie ab. Charaktere in Computerspielen werden üblicherweise über die Tastatur oder Maus gesteuert, während am Smartphone Fingerpositionen oder Sensoren verwendet werden. Eine sehr wichtige Rolle spielt auch die Hauptfigur. Einige Spiele bezeichnen die Hauptfigur als Avatar. Avatare sind eine direkte Darstellung des Spielers oder der Spielerin im Spiel. Beispiele für Spielcharaktere sind Lea Croft oder ein Schuh in Monopoly. Einige Spielgenres, wie ein Puzzle oder ein Quiz, haben keinen Hauptcharakter. Es ist sinnvoll, die Spiele-App in Abschnitte zu gliedern, um die Struktur des Programmes visuell zu vereinfachen und abzubilden. Während des Spiels können verschiedene Screens verwendet werden, um den Spieler oder der Spielerin das Gefühl des Fortschritts zu vermitteln, zusammen mit anderen gängigen Konzepten wie Punkten, Energiebalken oder Countdown. Um die gleiche Form für alle Spiele zu verwenden, verwenden wir die folgende Struktur, auch als Shape of a Game bezeichnet. Titelbildschirm, dieser zeigt den Namen oder Titel des Spiels. Anleitung, vermittelt Ziele und Regeln, gefolgt von einem oder mehreren Leveln. Endbildschirm, Diese sind mit dem Ende einer Geschichte oder der Erreichung eines Ziels verbunden, zum Beispiel Game Over oder Windscreen. Für Spieleentwicklungszyklen können Konzepte der agilen und iterativen Softwareentwicklung verwendet werden, um einfach und schnell erste Ergebnisse zu erzielen. Diese Grafik zeigt einen vereinfachten, agilen Entwicklungszyklus. Der erste Schritt, Research, beinhaltet die Entwicklung der Kernidee durch die Erstellung eines einfachen Spielekonzepts oder eines Storyboards. Ein Storyboard hilft dir, die verschiedenen Szenen in einem Spiel zusammenzufassen. Es enthält das bereits besprochene Shape of a Game und berücksichtigt die Kernidee, das Spielkonzept, die Spielcharaktere und die Interaktivitätsstufe der Charaktere. Dieses kann grafisch oder textuell erfolgen. Im zweiten Schritt, während des Designs werden Grafiken, der Spielinhalt oder andere Elemente wie Charaktere, Gegenstände oder Avatare sowie die gesamte Spielwelt produziert. Die Entwicklungsphase umfasst die eigentliche Programmierung, gefolgt von software auch Playtesting genannt. Hier sind meist mehrere Iterationen notwendig. Im letzten Schritt geht es in die Sharing-Phase bzw. zum Release, also der Veröffentlichung des Spieles. Zusammenfassend, konzentriere dich in der ersten Iteration nicht auf jedes Detail deinen Spiel. Konzentriere dich auf den kleinsten Schritt, den das Spiel benötigt, zum Beispiel eine einfache Steuerung und andere grundlegende Spielfunktionen. Dies soll Einsteigern und Einsteigerinnen helfen, den Entwicklungsprozess einzugrenzen. Jetzt, wo du mit den wichtigsten Konzepten der App vertraut bist und die Grundprinzipien des Spieldesigns kennengelernt hast, bist du optimal vorbereitet, deine eigene größere Spiele-App zu gestalten. Fange damit an, indem du das Storyboard herunterlädst, und eine Idee konkretisierst.